Mein Name ist Katja Obertsch und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind.de. Ich bin die Erste aus meiner Familie, die einen Hochschulabschluss erreicht hat. Und aus dieser Erfahrung heraus war es mir ein Anliegen, dass noch viel mehr sich trauen, ein Studium zu beginnen und sich nicht aufhalten lassen, auch wenn es vielleicht einige Hürden gibt oder man keine Vorbilder in der eigenen Familie hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute 6000 Ehrenamtliche haben in ganz Deutschland, die sich in 80 lokalen Arbeiterkind.de-Gruppen engagieren für Studierende der ersten Generation von Hamburg bis München, von Saarbrücken bis Dresden. Wir gehen in Schulen, wir machen dort Informationsveranstaltungen, erzählen unsere eigene Bildungsgeschichte, geben Informationen zu BAföG und Stipendien und das machen wir dann auch weiter im Studium. Da sind wir präsent auf den Erstsemestertagen oder auch Hochschultagen und wir machen ganz viele Veranstaltungen auch für unsere Ehrenamtlichen und wir sind einfach die größte Community in Deutschland für alle, die als Erste aus ihrer Familie studieren und wir unterstützen uns gegenseitig auf unserem Weg. Und viele fragen uns, ja, was macht ihr denn jetzt in dieser Zeit in der Corona-Pandemie? Das ist ja für euch schwierig, weil ihr nicht in die Schulen kommt. Und das stimmt natürlich. Es ist gerade eine sehr dramatische Situation, insbesondere für Schülerinnen und Schüler aus finanzschwachen Familien, die nicht die Ausstattung haben. Auch für Menschen, die sich entscheiden wollen für ein Studium, das wird als größeres Risiko empfunden. Viele unserer Studierenden mussten nach Hause zurückziehen, sind isoliert alleine vom Computer, haben vielleicht auch nicht immer die technische Ausstattung und fühlen sich häufig gelassen, sind am Zweifeln, ob das der richtige Weg ist. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Die Situation ist dramatisch, die Finanzierung natürlich auch, wenn die Nebenjobs wegfallen. Deswegen kämpfen wir, seit die Pandemie eingetreten ist. Wir sind online ganz aktiv. Wir haben unsere Treffen auch gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen, die da sehr kreativ geworden sind, online verlagert. Wir bieten ganz viele Veranstaltungen an. Wir begleiten mit ins Studium online. Wir sind auf den Social Media Kanälen aktiv und wir haben auch eine ganze Reihe von Schulveranstaltungen online durchführen können, was uns sehr freut. Es ist nicht das Gleiche und natürlich können wir nicht die gleichen... Zahlen von Schülerinnen und Schülern erreichen und Studierenden, aber wir kämpfen und ähm, ich freue mich, dass viele das auch wahrnehmen und uns da auch sehr viel Lob und Zuspruch gegeben haben. Aber wir hoffen natürlich, dass äh, die Pandemie ist bald so abebbt, dass wir wieder in die Schulen gehen können und die Schülerinnen und Studierenden persönlich erreichen können. Bedanken möchte ich mich bei allen Ehrenamtlichen und Unterstützerinnen, die uns ähm, ja, fördern, Mut zu sprechen, selber aktiv werden, für uns sprechen, sich engagieren. Das ist ganz wunderbar und gerade in dieser schwierigen Zeit natürlich besonders wertvoll. Wer uns unterstützen möchte, kann dies tun durch Zeit, Wissens und Geldspenden. Wir freuen uns über noch mehr ehrenamtliche Engagierte in ganz Deutschland. Wir haben auch mittlerweile sogar Auslandsgruppen. Wenn man nicht so viel Zeit hat, freuen wir uns auch über Spenden, die unsere Arbeit unterstützen und auch über Fürsprache, über Schulkontakte. Also wir freuen uns einfach, wenn möglichst viel dieses Thema angebracht wird, wir darüber sprechen, was es heißt, als erstes aus der Familie zu studieren und wir viele Vorbilder gewinnen, die wieder andere inspirieren. Also vielen, vielen Dank für diese wunderbare Unterstützung. Wir starten jetzt ins Jahr 2021 und ich freue mich auf alle Aktivitäten mit Ihnen und Euch.